Ich fragen ja auch immer Leute, was, ob wir Angst haben, dass wir mal von Nazis angegriffen werden und so. Und da sage ich immer so, wie es ist. Weißt du, um uns mache ich mir da keine Sorgen, weil wir würden ja... Wir haben da so viel Rückhalt von so vielen Leuten und Bands und Presse und sonst was. Uns das würde kein Nazi wagen, uns was zu tun. Und wenn, dann wäre es total das Eigentor. Weil das dann ein großes Thema wäre und wir eine Riesenwelle von Solidarität kriegen würden. Ich mache mir wenn, dann eher Sorgen um irgendeinen 16-jährigen in Cottbus auf die Schnauze kriegt. Da stellt sich dann keiner hin und sagt, ja, das geht aber nicht.